Hi, ich bin Alex Schladebeck und ich bin Leiterin von dem Bereich Softwarequalität und Test-Consulting bei der Firma Bredex. Angefangen habe ich hier als ziemlich klassische Quereinsteigerin. Ich bin in England aufgewachsen, habe dort Sprachwissenschaft, also nicht Informatik, Deutsch und Französisch habe ich studiert. Und in der Sommer von 2005 habe ich mich hier beworben als Übersetzerin. Über die Jahre bin ich dann durch das Testen auch in das Test-Consulting selbst gekommen, habe anderen Kunden damit geholfen. Ich bin Product Owner für unser eigenes Open-Source-Tool geworden und vor ein paar Jahren äh, habe ich die Stelle angenommen als Leiterin von dem Bereich Test und Qualitätssicherung. Das Team, was wir hier haben, ist ein Team an großartigen Menschen, die in dem Testen unterwegs sind. Mein Name ist Ellen, ich arbeite als Test-Consultant. Zuvor arbeitete ich als Key Account Manager, also im Sales-Bereich bei einem IT-Konzern. Meine größte Sorge war, da ich nie zuvor in Softwareentwicklung gearbeitet habe, dass ich Programmierkenntnisse brauchen werde. Das war so der Knackpunkt bei mir gewesen. Ich habe trotzdem versucht, ich habe mich beworben, habe gesagt, lassen mir es drauf ankommen und hier bin ich nun. Ich bin Oliver. Ich habe eigentlich Soziologie studiert, bin also ein Quereinsteiger. Ich durfte hier ganz viele Zertifikate machen. Das hat angefangen mit dem Foundation Level Tester und ist dann rübergegangen in das Test-Manager-Modul, ähm, Requirements Engineering, Agile Tester. Also ich durfte mich richtig viel weiterbilden, was total super war. Ähm, ja, und mit der Zeit durfte ich dann auch äh, immer mehr Verantwortung übernehmen und werde jetzt als nächstes äh, im größeren Projekt für einen Kunden ähm, als Product Owner arbeiten. Das heißt, da habe ich dann auch Projektverantwortung und ja, da freue ich mich schon total drauf.